Was mich an der Elektrotechnik fasziniert, ist, dass, wenn man auf einen Knopf drückt, dass im Hintergrund der dann irgendwas startet, was dann die gewünschte Funktion auslöst. Die Hauptaufgaben als Elektroniker sind zum Beispiel auch das Messen, das Steuern und Regeln von Automatisierungssystemen. Zu den täglichen Aufgaben als Elektroniker gehört, dass man Fehler analysiert, wo die Fehler herkommen dass man ähm, Messungen richtig einstellt, wieder auf, ihren, auf ihre Ursprungseinstellung zurücksetzt, wenn, sich die, also wenn die sich verstellt haben. In der Ausbildung zum Elektroniker gibt es halt zwei verschiedene Fachbereiche. Einmal den Elektroniker für Automatisierungstechnik, der sich halt mehr mit den Steuerungen und Programmierungen beschäftigt. Und dann den Elektroniker für Betriebstechnik, der sich mehr mit der Energieversorgung und der Bereitstellung von Energieversorgungssystemen beschäftigt. Was mich am meisten fasziniert hat, war, dass wir mit einfachen Leitungen verschiedene Komponenten verbinden können. Und dann läuft der Motor rechts rum oder der Motor läuft links rum. Also es passiert wirklich was und man kann seine Erfolge am Anschluss daran sehen. In der Ausbildung lernen wir dieses Programmieren an einem kleinen Bandmodell, aber das Interessante ist, dass man sich das auch vorstellen kann, dass es dieses Bandmodell in der Anlage oder im Betrieb auch in riesengroß gibt. Als Elektroniker sollte man Spaß an Naturwissenschaften haben, da der Beruf auch viel mit logischem Denken zu tun hat und man sollte handwerklich schon ein bisschen geschickt sein. Nach der Ausbildung gibt es halt die Möglichkeiten, dass man sich entweder als Techniker oder als Meister weiterbildet. Ich will nach meiner Ausbildung ein Studium machen und dann Ingenieurin werden. Auch wenn es das Vorurteil gibt, Frauen und Technik passt nicht zusammen, das stimmt einfach nicht mehr. Ich hänge meine männlichen Kollegen auch hier und da mal ab, also ich kriege das ganz gut hin. In der Chemiebranche ist das halt sehr abwechslungsreich, weil man auch mit vielen verschiedenen Prozessen und Messgeräten zu tun hat und es halt immer wieder was anderes.